Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge haben wir ich guck noch mal nach, irgendwie. wie kann man das angucken? Sehr froh, sehr froh. Ja, wir haben sehr froh erreicht. Wir haben sehr betreten. Wir haben uns schon hier ordentlich durchgekämpft. Es gab minimal Probleme auf dem Weg hierhin, was ich gut finde. Und ja, wir gehen dann mal weiter ne? und hoffen, dass es genauso ödlich glatt weiterläuft was irgendwie weil nicht sehr ungewohnt ist so das ist dann doch mal eine Fütze bin halt irgendwie gar nicht gewohnt dass das jetzt so weil nicht im normalen Sinne eher so weitergeht ja ich kann definitiv irgendwann mal so die Wand hochlaufen oder Nein, das sieht optional ausgehen aber dahin also, ja, gut, so macht das Spiel Spaß, ehrlich gesagt. Ist nicht total einfach, aber auch nicht unmöglich. Hat schon wieder beweist und ich sehe, das sieht jetzt schon wieder so aus. Das wert hier der richtige Weg. Dann gehen wir mal nach unten lang. Ich hatte die Kiste gehauen. Was ist es? wird ja, material kopf her er sieht schon wieder aus nee. da kannst du sogar lang so. nein ist irgendwas brauche ich war schon wieder nicht wo jetzt der, der richtige weg ist und wo nicht gleich wieder hin und her rennen. Ja, so. ah, wo? Jetzt kennst du da die Weisen, Freund, der sagt genau gleich, was da auch steht. Da war alles Text sagen für länger aus so Abkürzung. Ich kann sie nicht Alles klar, gut. gut, dass wir Sackgasse erreicht haben, dann weiß ich wenigstens, dass ich nur da reingehen kann. Rollenspielregeln Nummer Uno. Ich weiß, jetzt ist kein Rollenspiel, aber ich tue alles nach Rollenspielregeln hier abgrasen. Ich habe so ein Gefühl, da unten war was. Ich kann mich da nicht runterfallen lassen wahrscheinlich. Ich würde die Geheimnisse am liebsten so früh wie möglich entdecken damit wir besser gewappnet sind für alles gott offensichtlichen gründen wird ne? ich hoffe wir schalten erstmal einen an anderen planeten frei bevor wir nach datum wieder zurückgehen müssen okay. Oh Licht, cool. Ja, ist vielleicht nicht so klug, um jeder Ecke Lichtschwert rausholen, aber nach meinen Erfahrungen auf Datum ja. Oh, was? Ich wollte ja halt den Sekt angreifen nämlich Insekt, aber was doch immer sein soll. Unter deiner an. stochen aber nicht gesehen, hat er so ein Insekt war. Ich wollte eigentlich den scout player angreifen. Okay, ich höre die ganze Zeit so ein Geschrei. Ich habe so Gefühl, hier kommt gleich irgendwie so ein übelster Boss oder so. Am Ende des Planeten, so aber noch immer. Nein. Warte mal, was? Er ja, war zu früh, glaube ich. Oh Gott. Ja, okay, das ist einfacher. Na. irgendwie nicht. <lacht> Was redest du da, Kerl? Lack. wenn so, werden sie provoziert, können Phylax auch. Ja, okay. Ja, war einfach. Gerne wieder, glaube ich. Alter. Aber warte mal, das Spiel geht weiter, während ich <lacht> bekannt bin. Okay, das könnte ein bisschen... Oh, was? Was war hatten jetzt schon wieder? Boah. Oh, da kommt jetzt wieder so warte Ob hier war kein Kontrollpunkt oder irgend sowas, sonst möchte ich den ganzen Weg wieder laufen. die ganze Brücke und so normal Komm. Was war das? Hat da jemand mit Raketen hervorgeschossen? Hätte ich das bitte schön schaffen sollen. Okay, da ist jetzt mies, weil hier ist noch nicht mal irgendwie was, was mich töten kann oder so. Das ist einfach nur ein irrsinnig langer Weg, den ich jetzt hier wieder laufen muss. Hey, wesen sehen wir mal wieder Ding ja aussieht, wenn es an ist. Jetzt habe ich irgendwie eine Abkürzung oder so verpasst. Das bis ich ja echt jedes Mal hier wieder durchrennen. Ja, eine Fisch muss ich auch wieder legen, merke ich gerade. eigentlich du. Warte, warte ich habe hab noch meine erfahrung ah, okay kann die nicht level runtergehen oder was ah. Ach. Ach. ja okay hätte vielleicht noch schaffen können aber na, ja, ich dachte, denke ich anhalten oder so komm du er wieder da ja, kommen wir da an bitte war voll was Wreck. Da habt ihr Horn abgehauen. Wow. Hey, jetzt geht es wieder los, ey. So, ich sehe gerade, du bist noch Raketwerfer. Du noch noch Wie soll ich einen schon schaffen? Soll ich die anhalten oder was? Hey, wie soll ich denn das machen? Ey, ich soll gegen drei Leute hier kämpfen, während der auf mich ballert? Hey. Weißt du, der ganze Planet bisher ja voll gechillt und dann kommt jetzt so was. Das finde ich jetzt nicht nett. Ach, jetzt muss ich gegen die ganzen. Also war dann einen Fisch ignoriere ich einfach. Und ich muss den ganzen Weg jetzt immer hier hinrennen, so also war das schon wieder kacke, weil wir jetzt nicht so als müsste ich auf dem Weg noch Leute oder so erledigen, ist das ist ja schon mal gut, aber in irrsinnigen langen Weg jetzt immer zu laufen und dieses blöde Rätsel machen, das ist immer dämlich. okay war hörst du mal auf das ding anzugreifen ich will auf ihn ja oh. das ist noch so diesmal habe ich gesehen ich habe es gesehen du äh, nee, nee, nee, nee, nee. Hau erst mal den Mist hier. Ey. Funktioniert das? Okay, man kann einfach. Oh Gott! Da ja, gerannt? Ja, zwei Angriffe scheinen immer als sicherste zu sein. So, und ich vermisse hier irgendwie so eine alternative Möglichkeit, an die Typen auch vorbeizukommen. Weil irgendwie... Hatte ich bis jetzt immer irgendwie eine Möglichkeit. Aber nee, sieht nicht so aus haben die sehen mich nicht von ihr aus ehrlich so, tschüss au ehrlich aber dann jetzt so eine clevere idee war ja. Das hat nicht geklappt, ehrlich. was ist mit dem Sound. What? Was? Also jetzt los auf einmal. Oh. Der Sound ist jetzt voll im Eimer. Ist klar. Super. Was ist das? Ja, oh, habe ich irgendwo einen Speicherpunkt oder so. Äh. Macht klingt noch normale. Also... Also ich weiß jetzt nicht, was hier auf einmal los ist. aber irgendwie ist ja gerade mal los und ich mag es nicht ich kenne mal gerne Speicherpunkt los oder so, mich hat mal kurz beheben kann aber sieht jetzt gerade nicht so aus Boah. Halt, oh weiß ich nicht. Sie sagt mir das direkt vor dem Speicherpunkt. Das sieht nämlich fast so aus. Glaube ich. Äh, nein Gut, dann renne ich mal kurz zum Speicherpunkt, weil sie nicht spiel beenden Und guck mal, was das ist. ist hier eine wird dann sage ich bis gleich so habe keine ahnung was da gerade war ich habe das spiel noch mal neu gestartet und hat den fehler behoben und ja ich habe gedacht ich begrüße euch mal wieder hier und wir machen weiter Nee, ist er nicht <lacht> klassische sturmtruppler haben die sich gegenseitig weg hat der eine sich jetzt auch gerade selber kaputt gehauen Ey, wie blöd sind die eigentlich ah, klassische sturmtruppler warum machst du okay keine Ahnung. So, packen mal dein Ding weg, danke. So, habe ich jetzt hier irgendwie was ignoriert, während gerade dieser Fehler war. Ähm okay, wir gucken noch mal ein Gott, ähm ja, diese eine, dieses eine Gebiet war doch schon ein bisschen der Horror, aber haben es durchgeschafft. Na Dreck, ich wollte auch. Da, da sind bestimmt voll die voll viele Sachen gewesen und so, die ich, Okay, ich kann da halt zurück. So. Oh Gott. Wünschtest du, kannst jetzt auch so einen Angriff machen? Au! Ehrlich, so, irgendjemand hat hier mit einem Granatwerfer oder Raketenwerfer geschossen, und jetzt nichts. Du da hinten, ich habe ich gesehen, wo er jetzt vorunter fallen können, Raketenwerfer. Hier fallen mir jetzt schon ich habe das gefühl ich kann die raketen irgendwie anhalten oder verlangsamen aber also nicht irgendwie schwer so inmitten des kampfes wenn du gerade gegen drei leute oder so kämpft wo muss ich hin Will ich mich dahin hängen ja nee. ich traue diesen dinger nicht mehr seit datum mir ja. ich kann ich doch bestimmt angreifen ja. also dafür dass ich meine macht erhöht hat ne? ich vielleicht trotzdem immer noch die hälfte meiner macht mit ihnen dieser angriff finde ich doch schon ein bisschen extrem kann ich auch nee. glaube nicht Ja, alles klar. Kann keiner mit einer Kette Hi. Schießt. Traut euch. Na los, kommt ihr Stücke. Ja, es kommt natürlich wieder einer hier. Au. Er hat zwei von uns erledigt. Ich muss direkt irgendwie... du, du denkst, du bist ganz... Du bist voll hat starten, ne? ey. ein Ich wollte schon sagen, der Angriff geht ein bisschen länger. So, jetzt sind immer wieder in unserer standard ausgangsposition ne? keine heilung es hm. kommt anschluss das ist dieses kommt von das ihr die ganze zeit redet so, da kann ich durch da muss ich wieder irgendwas machen macht schub oder irgendwie so kann es nicht verschieben jetzt mal macht ein oder oh, ist was ein speicherpunkt das ist ein speicherpunkt es ist ein speicherpunkt das heißt die gegner da unten respawn wieder aber was soll's so. ich kann nichts ausgeben hey Bist du denn du ein jetzt so, ein speicherpunkt oder so mehr. schwerer angriffsruppler hey er da schießt mal auf mich ich kann es echt an der wand klatschen die typen jetzt nur da ich mit zwei lichtschwerte nicht die gegend trennen kann hat das doppellicht schwert gebracht so, warte mal Ich hab eigentlich gewechselt Boah. ich komme durch du kommst nicht durch meine verteidigung ich versuche oh, hat keine ausdauer mehr ist halt aber wieder ausdauer ist klar oh. Oh, er kommt nicht durch meine verteidigung so oft wie ich die, auch, die, die kaputt brügeln muss hier Basis. ich weiß, Sie wollen nach ja, wollte ich doch gar nicht hin ich wollte eigentlich dass der an ist ich wollte eigentlich hier diesen ventilator ja mal abchecken oh, das hast mir doch nicht gesehen ne? so. Oh, da wollte ich eigentlich lang hilfst das war nein ich da was gesehen zum glück bin ich unverwundbar anscheinend toter doch bewohner was so was ist passiert hier Die frage ist jetzt wieder das sah schon wieder offiziell aus also gehen wir noch mal da oben lang wo der fett krasse sturmtruppler war jetzt ja, richtig toll wenn ich hier noch ein level abkriegen würde dann hätte ich auch schon mal alle fähigkeiten hier so, oh, da oben ist noch was oder Oh. Gott äh. bin ich von da gekommen? Nee, ne? Aber ich kann doch nie im Leben so hoch springen. Nee, von da bin ich gekommen. Genau. mein spaß war vielleicht gut dass ich das schon mal hatte ne? und sonst so irgendwie hat das gefühl dass das sehr viel nerviger wäre ja, müsste ich wahrscheinlich warten bis er nachlädt oder so ne? ja, ich habe eine kiste glaube ich gesehen die ich nicht aufmachen kann aufwand wie sie wachsen lesen etwas hüpfer gott hier ist alles so weitläufig Rein. ich wollte mal reingucken inventar natur so und hier kann man auch noch mal äh. ein paar Sturm wir machen schon nichts, ne? Hm. Wo bin ich hier schon wieder? Abkürzung falsch kohl cool. Hi. aus, so viel du willst. Ich versuche weiter. ehrlich? Oh. Jetzt immer in allen Spielen ja die Gegner miteinander verbinden, verbünden. Okay, ein Scan. Okay, Truppler. Muss ich doch. Den habe ich noch nicht erkundet. Das sieht das sieht mir ja hart optional aus aber irgendwie geht hat ja voll weit rein das das, das dich so zu rennen okay Ach, komm schon an. war weg Wie schnell ihre Abwehr immer wieder fertig haben, ey. Jemand sollte ihn fangen. Wenn jemand, meine ich dich. Ich tue mich die ganze Zeit perfekt blocken, kann das sein. Vor allem während ich im Angriff bin, ich tue auch immer meine Abwehr. Immer wieder ich tue auch immer eins drücken, wenn ich gerade in der Kombo bin. Aber irgendwie bringt er bei mir nichts. Ja, langsam weiß ich gar nicht mehr, wo ich jetzt hin muss und wo nicht. Er ja, sieht schon wieder so aus, welche richtig, aber der eine Ort da aus, als wäre ich. Da war eine Katze. Ja. Oh. oh, kann ich mich dann machen, bitte? Wie vom Imperator gewünscht, haben wir Sepho besetzt und die Bewohner umverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projektbohrer gebracht. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer wir werden unseren auftrag hier nicht erfüllen habe ich schlecht seid ihr eigentlich wir werden wir kriegen ja alle voll auf die fresse wegen den pflanzen ich glaube ich da eine gute idee ist dass wir hier sind da Fauna versteht man glaube ich auch die Lebewesen hier, aber trotzdem ne. ist irgendwie traurig. Sind halt ne? Die können halt nicht besser. So, ähm, da müsste ich aber noch mal irgendwann den anderen Weg hier gehen. Äh, okay. Ich habe so das Gefühl, ich bin ja schon wieder voll richtig, bin voll auf den richtigen Weg. aber Wir uns aus, wir können jetzt wieder was holen, ne? wahrscheinlich letzte fähigkeit im moment ich muss wahrscheinlich erst in der story oder so weitermachen um irgendwas Neues beizuschalten, ne? naja ja keine ahnung gar nicht schaden zu sammeln ne? gut habe ich sagen was war es für diese folge und, ja, in der nächsten Folge schauen wir uns noch ein bisschen um, gehen wir den anderen Weg und guck mal, was wir hier noch so alles finden, ne? Ja, alles klar, okay. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat der Part gefallen. Bitte lasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!